Ich würde auf ihn wahrscheinlich auch auf bestimmte äh, Gabeln und Löffel hinweisen, indem man die unterschiedlichen Speisen isst halt irgendwie. <lacht> das ist der Unterschied, die, die hat wahrscheinlich fünf, sechs Gabeln neben sich und in nimmt wahrscheinlich die Größe und <lacht> dann unser ja. Fleisch. Gabel mir, das ist die große Gabel für große Menschen. Ich bin nein, groß. nein, nein, nein, nein. nein. Ihr, ihr müsst das Fleisch mit dieser Gabel zerteilen. Und, und äh, dort ist die die das Fischmesser. Äh, ja, ja, aber, mir, aber mir, wenn man so kleine Hände hat, dann macht das vielleicht Sinn, dass man auch die kleine Gabel greift. Aber wenn man große Hände hat, dann braucht man eine große Gabel. Rafim, es ist ganz logisch. Äh, Ola konnte nicht wissen, wer wo sitzt. Deswegen liegen da sechs Gabel für sechs Helden. So und äh, er wusste nicht, ob du an erster Stelle sitzt oder an sechster Stelle. Deswegen hat er überall die große Gabel hingelegt. Ja, ja, das, das ist, ist natürlich das ist sehr richtig. höflich von ihm gewesen. Miratschen ja, legt schon ein gutes Benehmen an den Tag, der Mann, bis auf diesen komischen Novadi da. Also. Ja, äh, Während des äh, Essens ähm, bemerkt ihr wohl, dass er, ja, ähm, er verweist auf seinen Einfluss in der Stadt. Immerhin sitzen seine Kinder auch im Magistrat, äh, die nicken euch dann noch höflich zu, während sie dann so ein bisschen schmatzen und sich Essen nachschieben. Ähm, er lässt kein gutes Haar an der letzten Admiralin, Danias Heredares. Die mag auf gar keinen Fall. Und er bietet euch auch Unterstützung seiner Handelsflotte an, ähm, solange die Geschäfte zumindest nicht darunter leiden. Ähm, und zudem äh, möchte er auch gerne, dass ihr mit seinem jüngsten Sohn, mit Varmarek, sprecht. Denn der ist äh, seit einiger Zeit ebenso ein Held wie ihr, hat einiges zu bieten und äh, kann eure Flotte sicherlich unterstützen. Derweil eine Gassenwissenprobe von Diamantes und Voltax bitte. Jemand ist. Ich von dir auch. Achso, ich muss auch eine Gassen -Sie -Sie Probe geben. Ja, klar. Du bist nicht ausgenommen. Okay. Oh. Ich würde gerne die 20 shippen. Sonst ist das Abenteuer an dieser Stelle vorbei. Ja, aber damit ist es geschafft. Ja. Ihr passt euch äh, zwischen den äh, Innenhöfen der Kontore so eine Stelle ab, äh, wo ihr in den Schatten nicht allzu aufmerksam äh, beobachtet werdet, äh, passt auf die Patrouillen auf und könnt dann, wenn ihr möchtet, äh, Diamantes nach oben starten und Boltax, möchtest du durch die Wand oder wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass Diamantis mich dann mit dem Seil nachzieht in einem geeigneten Moment. Gut, dann so ist, ist Diamantis es. mit einer Kletternprobe als es dran. Die Stockwerke sind aktuell dreistöckig. Hm, ich habe keine Hilfen, also zählt das als Freiklettern. Aber ja, da müssen, mhm. müssen wir uns nicht streiten, dann kommst du nach genau. oben. Und äh, stehst zwei Stockwerke drüber, kannst du das Seil nach unten werfen und Boltax hochziehen. Du hast mittlerweile durch den Gogolum genug Körperkraft, aber Beutax müsste sich entweder festhalten ich oder festbinden. Ich mache eine... Soll ich eine Kletternprobe geben oder was? Äh, uh, ja, klettern würde ich dir erleichtern. Alles klar, komm, dann mache ich doch eine Kletternprobe. Und wie viel erleichtert? Und dann wird, würde ich ihn assistieren mit dem klar. Seil. Und, jo. Soll ich das einfach an dich festgebunden haben oder ja, kannst du das selber? Das so stimmt, äh, du kannst ja auch das Seil festgebunden haben und dann ja. dann, glaub, dann das geht auch. Richtig, also das war halt die Frage, ja mach du das ruhig, du bist ähm, <lacht> ist klar. Seemann, ne er, ja, ja, er ist Seemann, Seemann, er kann... Er kann den Knoten, hat er ja auch schon heute einmal bewiesen und das ist schlecht gewürfelt, das reicht trotzdem auch für deinen fetten Bauch. Hey, Dann du eine Kletternprobe, Kletternprobe minus 5. Alles klar. Und ich möchte ihn so hochziehen, dass es zwar deutlich schneller geht, er aber nicht merkt, dass ich ihn da auch problemlos einfach hoch hätte ziehen können. Also, du willst das so ein bisschen verbergen, dass du gut stark bist. Gut soll euch gelingen und ihr steht dann auf den Dächern in den Schatten könnt dann noch so ein bisschen huschen bis ihr an der richtigen Stelle seid und vor euch klafft dann die Straße mit 6 Metern Breite wir haben es mittlerweile 20 Uhr es ist noch nicht alle im Bett, über euch schneit es, es ist rutschig auf den Dächern aber es ist dunkel, einfach weil es Winter ist 6 Meter wir sind jetzt auf dem Kontor auf der anderen Seite oder was genau, was und müssen F, hier seid ihr müsste da einmal rüberspringen. Ich glaube, der Plan war eigentlich, Voltax hier bereits hochzuziehen. Ja, aber genau. das ist doch pro, prominent. Äh, ist, ist das überhaupt möglich, ohne gesehen zu werden? Äh, nee, da ist direkt die Straße. Also deswegen sagte ich hier im Innenhof, hier im Innenhof hoch. Dann über die Dächer bis dahin und jetzt steht hier vor der vor sechs Meter breiten Straße, weil also ja, ihr könnt die Patrouillen auch, aber hier da sind mehr Patrouillen. Ja, das ist halt die Frage. Ich, ich glaube nicht, dass ich das springen kann. Also, ich weiß nicht, wie springen hier funktioniert. Das lässt du uns über, Es gibt Möglichkeiten, klar, aber ähm, Kletternkugel werfen auf einem Dach und dann Seil drüber ziehen. Nee, der ja. Dich als Ballon. Also wir müssen dann halt mal ausrechnen, wie weit du überhaupt springen kannst. Es gibt ja auch so irgendwie so eine doofe Formel. Oder nicht? Genau. Wege des Schwerts auch wieder. Weit und Hochsprung, die ist direkt hintertauchen. <lacht> oh, das war ein Glück. <lacht> ich bin was ja froh, denn? dass sowas mal drankommt. Also. So, Sprunghöhe, Sprungweite. Ähm, bist du irgendwie belastet? Ich nein. Ich hab keine So, ein Rüstung Unbelasteter oder so. kann mit Anlauf. GE plus KK minus BE. Spann weit springen. Du hast keine Behinderung. Also GE plus KK. Ähm, 11 <lacht> El plus 13. Sind 24 spannen. Ein sind 20 Zentimeter, glaube ich, oder? Glaube Nicht ich Also kannst du 4,8 Meter weit springen und kannst erfolgreich in deinen Tod stürzen Ja, ja richtig. Schon mal. Ja. Also immerhin vier, also vier spannende, schon, schon vier. Du kannst eine also zusätzliche kann dem... Athletikprobe würfeln. Ja. Ähm, zusätzliche Strecke von zwei Fingern pro Talentpunkt mit einer ja, Nein, schaffst du nicht. Nee. Schaffst du nee, nicht. Das, das, ich habe acht Athletik, aber das kriege ich nicht hin damit. Dann müsstest um. du Du musst den Zwerg werfen. Du <lacht> musst ja nicht werfen. Ich hab drauf Sag's, sag's nicht dem ja. Elf. Sag's nicht, Raphim. Du musst nicht werfen. <lacht> Glückwunsch, Raphim, du bist in dieser Gleichung der Elf. <lacht> ich bin nur das, froh, in der Gleichung dabei zu sein. Das, das würde ich sogar machen. Ähm, ich würde mich davor aber paralysieren. Oh, wow. Ja gut, dann, Na ja. kann, dann, dann kannst du kannst aber auch selber nicht laufen. Du kannst, du kannst dich halt paralysieren, wenn du merkst, es reicht nicht. Weil du kannst ja nur so festhalten, vor allem in der politischen. bist. voll mit einem auf die Straße. Und wir hören den Drums und das feine Kristall erklärt. <lacht> <lacht> Man rutscht vom Dach wieder runter, oder? Achso, warte mal. Der, der, Nachteil äh, der Nachteil kleinwüchsig gilt für die Ermittlung der Sprunghöhe und weiter als BE von einem Punkt. Der Nachteil, Zwergenwuchs ja. bringt BE eh von zwei Punkten. Das seht ihr, dann kriege ich das auf keinen Fall hin. Musst mich werfen. <lacht> Aber wo willst du denn, auf was, an was willst du denn? landen? An der Wand? Oder ist mhm. da so ein Loch? Oder wie kann ich mir das vorstellen? So, warte mal. Das habe ich ja auch <lacht> Eine gute Frage. Steuerung F. Äh, ja, ihr seid aktuell hier irgendwo auf diesem. Das heißt, ihr müsstet euch ja. dann an dieser äh, Balustrade festhalten oder hier. Dann stürzt ihr eins weiter runter. Tja. Äh, ja, aber dann macht das mit dem Paralyse, glaube ich, halt wenig Sinn, weil sonst dürft er dich ja einfach. Ja, deswegen der ja, Paralyse nur, wenn er, wenn er die Reichweite nicht schafft. So, wenn du merkst, ja. okay, es reicht nicht, ich äh, bred da jetzt äh, von neun Metern Höhe oder so auf, äh, hier auf, auf äh, den, den Boden, dann kommt er. Ja, ich beschwöre beschwör mir einfach ein Luftelementar jetzt und flieg darüber. Also. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> auf dem Dach. <lacht> Was? Okay, auf Ey. dem Dach. Es das dauert halt jetzt fünf Minuten. Jetzt würf ich Jetzt würf ich willst du, willst du mich werfen? Okay. Ich, ich habe immer noch den Paralys im Stab. Ich, ich kann dich. Ich, mich... ich werde dich nicht werfen. Gut, dann, Ich ähm, kann dir doch nicht zeigen, dass ich dich werfen kann. Ah, das ist mein ja. Problem. Das, ja. ist, das ist tatsächlich das Problem. Ähm, gut, dann ähm, beschwöre ich einen äh, elementaren Diener. Der muss mich ja nur sechs Meter rübertragen. Ja, das kriegt auch ein elementarer Diener hin. Ja. Ähm... Dann äh, Luft ist hier genug da. Luft ist ähm, noch da. Ich habe hab die mehrfache Menge. Ähm, keine Ahnung. Ähm, Würfel einfach mal deine Probe. Jo. Dann können wir immer noch äh, hinterher rechnen, wenn es knapp ist. Äh, aber das, das dürfte. Ja, doch, das reicht. Ja, das dürfte gelungen Und sein. Das ist nicht viel, aber das reicht für eine ja. Ja. Und, ja, vorher. Mit, ja, vor ja, Jetzt dir. kommt noch die. Ja, vor, vor dir materialisiert sich ein kleiner Wirbelsturm, äh, der ein bisschen zu dick aussieht und äh, ja, seine, seine, seine luftige Form wird in der Dunkelheit durch den Schnee, der an ihm ähm, äh, friert, ähm, ja, auch kenntlich zur Dunkelheit. Hallo, Voltax, wie kann ich dir helfen? Hallo, mein Freund. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber könntest du mich wohl die sechs Meter auf die auf das andere Hausdach dort tragen? Durch die Luft? Ja, ja, durch die Luft. Durch die Luft deine äh, Befehlsprobe Dualitätsprobe. Ja. Hier ist gelungen. Nein. Dann äh, wirbelt er sich um dich herum. Du wirst noch ein bisschen dicker, noch ein bisschen leichter und dann schwebst du äh, wie eine Feder durch die Luft. Es dauert äh, ungefähr eine Minute, bis du dann oben auf dem Dach abgesetzt wirst. Also hier. Ja. Damit ist... Oberstleutnant äh, noch nicht drüben, aber Boltax ist drüben. Ich schaue einmal erstens drüber und äh, nehme Anlauf und springe. Ich habe eine Basis oh, ohne eine äh, Reichweite von 8,8. 8,8 Meter? Richtig, ohne Probe. Und Hochsprung. Willst du auch noch äh, das Stockwerk nach oben sprungen? <lacht> du kannst. Nee, wahrscheinlich ist er mein Plan. Das sieht nämlich obermenschlich aus, wenn ich da oben lande. Das heißt, mein hier landen. Genau und mich dann da festhalten. Okay, boah, dann würfel mir mal eine Athletikprobe. Wunder. Dann gib mir eine Schleichenprobe. Sie ist erleichtert um 5 von der Athletik, aber du würfelst konträr gegen wachen dann habe ich acht punkte über acht punkte und äh, du versuchst so federleicht wie irgend möglich aufzusetzen krallst dich fest und kannst dann durch ein fenster ins innere blicken Dann versetze ich dich schon einmal äh, hier hin. Und Boltag steht, äh, wie gesagt, noch irgendwie oben auf dem Dach. Äh, du kannst dich gerne auch umsetzen. Mhm. Aber äh, Diamantas bekommt einen Blick ins nächste Stockwerk. In diesen Raum. Du erkennst dort äh, vier Söldner, die an der Tür stehen und warten. In Richtung der Tür gucken ich sehe die sogenannten auch nicht ja? oder wo? Da. okay da die schauen alle richtung der tür ja äh, waffen in der haben, hand sind bereit nee, Waff waffen nicht in der hand aber eine äh, lauscht mit dem ohr an der tür und äh, sie haben schwerter sie haben ballestrinas im Gürtel. das ist wohl ein Arbeitszimmer ähm, auch mit äh, feinen Sesseln, mit einem Bett, mit einer Anrichte, mit äh, Bücherschränken Sieht wichtig aus Und dann darfst du mal eine sich verstecken Probe würfeln. Richtig, ich würde da einmal kurz äh, durchloopen Du siehst, wie äh, zwei der Wachen sich jetzt umdrehen und du hast einen Bruchteil einer Millisekunde ...um dich vom Fenster ja, erst einmal in Sicherheit zu bringen. Das heißt, äh, ja, dadurch, dass hier der Balken und das nächste Fenster ist, müsstest du dich dann dahin äh, begeben. Und äh, das würde dir dann auch den Blick aufs nächste Zimmer ermöglichen. Das ist äh, ein relativ kleines Zimmer, wohl aber mit einem Kamin. Da ist äh, aktuell wenig Mobiliar drin. Ähm, die Tür ist zu, die ist geschlossen und auch diese Tür ist geschlossen. Und äh, dann kannst du aber auch hören, wie sich jetzt die zwei Wölfe von Pericom in Richtung des Fensters begeben. Und du musst so schnell wie es geht klettern. Ja, nach oben. Dann gib mal eine Kletternprobe. Ich erschwere sie dir um 7 weil es alles sehr schnell und sehr leise sein muss. Ja, wir so trotzdem geschafft. Der Guglum zieht dich mit nach oben und du äh, kannst dein Bein in letzter Sekunde nachziehen. Und kommst außer Atem neben Boltax auf dem Dach zum Liegen. Ja, legt sich mit dem Rücken aufs Dach, äh, schaut äh, ja, Boltax ich dachte, und. Da war irgendwas. Hm. Wir wussten, dass sie kommen, aber. Ihr? Mach mal das Fenster auf. Tuck, tuck. Ich signalisiere zu Boltax still. Auf Attack unten 4. Mhm. Ich äh, nicke. Und verhalte mich erstmal still. Die Wachen würfeln eine Sinnesschärfeprobe. Hm. Der kriegen Schnee wir auch noch? Der Schnee fällt. Ne. Ja, zusammen mit den Geräuschen und dem Schnee. und sehen wie wohl der Blick dann auch in Richtung nach oben geht, sowohl nach oben an äh, da, wo du jetzt liegst, als auch nach unten, ob es dort irgendwo Fußabdrücke gibt. Sag mal, jemandem, er soll auf der anderen Seite des Kontors gucken, ob da irgendwelche Spuren sind. Mach ich. Dann hörst du, wie das Fenster wieder geschlossen wird. Und ihr könnt euch unterhalten. Macht das um einiges schwieriger. Mhm. Sie haben uns wohl erwartet, flüstere ich. Mhm. Ach, den wundert's. Marik war so auch in der Landfahrt dabei. Sie weiß, von Hurun. Richtig, richtig. Aber... Gut. Dann sollten wir jetzt äh, direkt tätig werden. Müssen wir dazu in das Zimmer, aus dem die Söldner kamen? Was meinst du? Richtig. Ich gehe stark davon aus, dass es ein... Äh, das scheint wohl sein Arbeitszimmer zu sein. Außerdem habe ich äh, hier äh, gestern äh, abends noch... Licht beobachtet. Ich gehe davon aus, dass er hier wohl seine ganze Schriftstrecke aufsetzt. Das Licht kam von hier. ich stehe im Stockwerk. Alles klar. Da. Dann hier im Stockwerk. Nun, dann, wie machen wir es am besten? Was ist, wenn dort ähm, Wachen sind? Kannst du sie ausschalten? Soll ich äh, sie stumm machen? Äh, wie gehen wir vor? Hast du einen Plan? Wichtig ist, dass äh, niemand heraus, äh, dass äh, sie keine Verstärkung rufen können und von unten niemand herausfindet. Wenn wir die einzelnen da passen, sehe ich kein Problem, dass ich sie nach den anderen ausschalten kann. Selbst mit zwei, drei gleichzeitig sollte ich es aufnehmen können. Das ist gut, das ist gut. Dann äh, machen wir das doch am, am sinnvollsten so. Ich sorge dafür, dass äh, es dann keine Geräusche gibt und äh, du schaltest sie aus. Und wenn ich merke, dass es einen gibt, der weglaufen möchte und den du nicht mehr reichst, dann äh, lege ich ihn entweder schlafen oder paralysiere ihn. Ich werde aber erstmal nicht tätig werden. Ich habe äh, viel Kraft aufgewendet, um diesen netten Luftgeister äh, herbeizurufen. Dann hoffen Bin wir, dass reicht. Pass du auf, dass niemand wegkommt? Ja, das äh, werde ich tun. Ich will es eigentlich nicht auf einen äh, Kampf anlegen, aber... Hm. Versuchen wir ihn schnell zu beenden. Ja, das klingt vernünftig. Naja, und ich äh, denke schon, dass der äh, Rat der Stadt, der Reichsvogt Walgren von Pericom, eigentlich äh, keinen blassen Schimmer hat von dem, was er tut. Deswegen ist es aber umso besser, dass meine Kinder in den äh, Positionen der Stadt äh, nun walten können. Also sag ich mal. Gut, aber das war eine ganze Menge von uns. Erzählt doch einmal, was hat euch in letzter Zeit durch das Perlenmeer getrieben? Ich habe gehört, ihr wart in Aranien relativ erfolgreich. Dort sei wohl Agosha relativ begeistert von eurem Erfolg, nicht wahr? Und in Janka habt ihr auch einiges Gutes bewerkstelligend. Ja, durchaus. Wir haben dort einiges geleistet, was... Äh die Beseitigung der Überraste Orons angeht. Nun ja, ihr könnt ihr vorstellen, dass mit dem Ende der Heptarchie längst nicht, nicht alles erledigt war. Tja, das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Verborgen im Untergrund. Ja. Habt, ihr, habt ihr von dem Paktierer namens Halicin, der heute gehört? Nein. Wir haben ihn zur Strecke gebracht. Das habt ihr, tatsächlich. Eine spannende Geschichte, erzählt gerne. No, und er war ein Uroni, eine furchterregende Gestalt, ein Paktierer, versteht sich. Und ja, er trug die Haut gehäuterter Gegner als Maske. Sehr unappetitlich. Harley-Jean, das hört sich eher nach einem Maraskana an. Dabei nickt er einmal dem Rothaarigen zu. Ich sehe, ihr habt auch einen Maraskana an eurer Seite. Korasmold, ja. Er begleitet mich seit langen Jahren. Als Leibdiener. Woher stammt ihr aus Marskern? Äh, Tutzak. Ah, ich hätte höher gute Sachen und er laut in der Akademie. Solange sie existierte. Nun, er hat mich schon im Kindesalter begleitet. Nun, er ist doch kein Magier, falls ihr das meint. Oder generell von der Akademie. Er geht mir einfach nur. In den äh, profanen Dingen zur Hand. Verstehe. Nun äh, floh ja vor Bobbarts Besetzung oder erst danach? In der Insel. Davor.